Wenn man eine Lime-Survey-Umfrage in mehreren Sprachen anbieten möchte, geht man folgendermaßen vor. Der erste Schritt ist beim Erstellen der Umfrage eine Basissprache auszuwählen. Die ist bei mir jetzt hier auf Englisch eingestellt und ich gebe einfach mal Test als Umfragetitel ein. Dann kann ich jetzt starten, die Umfrage erstmal in der Basissprache zu erstellen. Ich kann aber auch parallel schon eine zweite oder weitere Sprache hinzufügen. Dafür gehe ich hier bei den Einstellungen auf die allgemeinen Einstellungen. Und dann sieht man hier bei den Umfragesprachen, dass dann bisher nur Englisch steht und ich kann da jetzt beliebige weitere Sprachen hinzufügen. Es sind sehr, sehr viele Sprachen in Lime Survey verfügbar. Ich wähle einfach mal als zweite Sprache jetzt Deutsch aus und habe jetzt praktisch Englisch und Deutsch als Sprachen in dieser Umfrage drin. Gehen wir auf Speichern und dann gucken wir uns an, wie das aussieht. Wenn ich jetzt hier auf die Struktur gehe, dann hat ja Lime Survey immer schon so eine Beispielfrage hinzugefügt und die gucken wir uns mal an, indem wir hier auf Bearbeiten gehen. Jetzt ist es so, dass ich hier bei allen Fragen immer so ein kleines Dropdown-Menü hier habe mit allen Sprachen, die ich eingestellt habe. Und entsprechend muss man jetzt einfach darauf achten, dass man dann eben für beide Sprachen die jeweiligen Fragentexte eingibt. Da Englisch hier die Basissprache ist, ist momentan hier bei beiden Sprachen diese Beispielfrageformulierung hier eingetragen. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Englisch das so lassen, wenn ich das jetzt als Fragetext haben wollen würde, und kann dann im Deutschen das entsprechend dann abändern. Und gehe auf Speichern. So, dasselbe gilt für alle anderen Texte, die ich jetzt selber bei der Umfrage eingebe. Beispielsweise diese Hilfetexte hier. Auch da muss ich dann darauf achten, dass ich diese sowohl in Deutsch als auch in Englisch dann unterschiedlich eingebe. Und auch andere Texte, die in der Umfrage sichtbar sind. Was ich nicht übersetzen muss, sind die automatisch von Lime Survey erzeugten Hinweistexte, wie zum Beispiel, bitte wählen Sie eine der Antwortoptionen aus. Die sind automatisch in den Sprachen hinterlegt, die dort als Auswahlmöglichkeit angeboten wurden. Wir schauen uns das mal als Beispiel an. Wenn ich hier... Einfachauswahl wähle und dann Liste Optionsfelder und dann hier mal bei Deutsch bleibe und mir die Fragenforscher anschaue. So und auf Deutsch sieht die Fragenforscher dann folgendermaßen aus. Wir haben hier diesen automatisch erzeugten Text. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten. Diesen Hilfetext hier, den können wir ja selber eingeben, deswegen wurde der noch nicht übersetzt. Den muss man dann manuell eben in der Fragebearbeitung übersetzen. Und dann gucken wir uns das mal die Fragenforscher auf Englisch an. Und dann sehen wir jetzt hier, dass dieser automatisch erzeugte Text hier auf Englisch erscheint. Gut, wenn man jetzt so eine Umfrage mit mehreren Sprachen veröffentlichen möchte, dann hat man zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, verschiedene Links zu erzeugen für die verschiedenen Sprachen. Das funktioniert im Prinzip automatisch, wenn man mehrere Sprachen hat. Ich gehe jetzt also hier einmal auf die Übersicht, klicke auf diese Umfrage aktivieren, Speichern und Umfrage aktivieren und sage, dass ich im offenen Zugangsmodus bleiben möchte. Und wenn ich dann hier bei der Übersicht gucke, dann sehe ich, dass hier jetzt mehrere Umfrage-Links erzeugt wurden, und zwar eben für Englisch und für Deutsch. Wenn man sich die Links mal anguckt, sieht man, dass es im Prinzip genau dasselbe ist, nur dass halt hier ganz hinten dann noch die Sprache definiert wird. So, die andere Möglichkeit wäre, nur einen Link zu erzeugen, und zwar in der Basissprache, und den Befragten dann die Möglichkeit zu geben, innerhalb der Umfrage die Sprache zu wechseln. Das funktioniert folgendermaßen. Dafür deaktiviere ich erstmal die Umfrage, um sie wieder bearbeiten zu können dann gehe ich hier auf die Umfragestruktur und füge jetzt hier eine Frage hinzu. Und dort kann ich jetzt bei den Fragentypen auswählen, dass ein sogenannter Sprachwechsel eingefügt werden soll. Das findet sich hier bei den Maskenfragen und dann Sprachwechsel. So eine Sprachwechselfrage ist natürlich sinnvoller am Anfang der Umfrage, deshalb verschiebe ich das einmal kurz, wenn ich hier auf Einstellung gehe und dann auf den Punkt Fragen, Fragen, Gruppen neu anordnen, dann kann ich das hier ganz einfach verschieben, dass also diese Frage zum Sprachwechsel als erstes gestellt wird. Gehe ich auf Speichern und dann schauen wir uns das gleich mal in der Vorschau an. So, in der Umfrage Vorschau werde ich jetzt auch wieder gefragt, ob Englisch oder Deutsch. Ich will jetzt Englisch, weil ich diesen Link ja dann verteilen würde mit der Basissprache. Und dann werden die Befragten hier eben zu Beginn der Umfrage gefragt, welche Sprache sie auswählen wollen. Die Basissprache ist Englisch und dann alle anderen Sprachen werden dann hier als Dropdown-Menü dann eben angeboten. Soweit zur Umsetzung von mehrsprachigen. Umfragen in Lime wie immer. Viel Erfolg bei der Anwendung.